Herzlich willkommen bei den Möbelmachern in Untergrumbach neben Hersbruck im Nürnberger Land zum Nusser der 165, mit dem wir mit Ihnen in Kontakt bleiben möchten. Als Mischbetrieb des Handwerks stehen wir auf der Positivliste der Regierung und dürfen für Sie, mit Ihnen und sogar bei Ihnen arbeiten und Sie bei uns einkaufen. Bitte rufen Sie uns einfach an, wir sind immer für Sie da. Wir sind alle Gesund und werden nach dem Entrinden der Stämme letzte Woche gleich am Osterdienstag mit dem Sägen und Stapeln der Bretter für ihre Küchen und Möbel in drei Jahren beginnen. Wir bedanken uns für die vielen Rückmeldungen der letzten Newsletter, der sogar vom deutschen Handwerksmagazin als vorbildliche Krisenkommunikation gelobt wurde. In diesem Newsletter gibt es erstmal einen Nachtrag dazu, in dem wir alle entstandenen Fragen beantworten. Weil sich Menschen jeden Alters über ein gutes Essen freuen, wohl dem, der eine einladende Küche hat, haben wir nicht nur unsere Rezepte und Kochsendungen verlinkt, sondern auch unser Lieblingskochbuch aus dem Jahr 1992 für den Teppanyaki kennt. Gerne schicken wir Ihnen die PDF-Datei kostenlos zu, wenn Sie uns darum bitten. Beim Kochen ist es nicht wichtig, ob Ihre Massivholzküche super modern oder nach Landhaus aussieht. Und weil gerade so viele Anfragen zur Landhausküche kommen, haben wir zusätzlich zur bestehenden Bilddatenbank noch eine kleinere speziell für Landhausküchen gemacht? Wir schicken Ihnen den Link gerne zu. Passend zu unseren edlen Messern aus Damaszenerstahl, aber auch für die gute handwerkliche Tradition der gleichen Messer, haben wir der Hirnholzbretter aus Trüffelbuche gefertigt, unter die man Garbehälter stellen kann, in die das geschnittene Gargut super praktisch einfach reinfällt. Die Buche haben wir dazu in einem geplanten Prozess vom Pilz, der mit dem Trüffel leider nicht viel zu tun hat, verfärben lassen. Sie können sich gerne eins reservieren. Wir freuen uns, dass bei PRONATURA unter Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften gearbeitet werden kann, denn so können wir die Sommerdecken und Bettsysteme beinahe pünktlich ausliefern. Die Firma LINAK ist seit über 20 Jahren unser Partner für höhenverstellbare Schreibtische und hat gerade einen kleinen Spot über unsere langjährige Zusammenarbeit gedreht. Ganz lieben Dank dafür, wir haben auch noch andere Möglichkeiten der Zusammenarbeit in Küchen entdeckt. Sie werden bald davon hören. Wir gratulieren dem Schwabhof zum fünfjährigen Jubiläum und empfehlen einen sehr erhellenden Artikel aus der Schweiz zum Virusproblem. Bleiben Sie gesund und uns gewogen und bitte unterstützen Sie Künstler, die Gastronomie und alle anderen Menschen, denen wir helfen können. Bis bald.